Hallo, herzlich Willkommen hier auf Bühne 1, es grüßt euch der Till. Ähm, wir sind hier zusammengekommen zur letzten Veranstaltung vor der Abschlussveranstaltung. Ich freue mich hoffentlich möglichst viele Leute begrüßen zu dürfen. Für die, die sich jetzt wundern, dass ich hier sitze und nicht der Christian Strobel, ähm, Der Christian hat mich vor drei Tagen angerufen und gefragt, ob ich diese Podiumsdiskussion moderieren könnte. Selbstverständlich konnte ich dem Christian keinen Wunsch abschlagen, insofern werdet ihr ja heute mit mir vornehmen äh, nehmen müssen. Äh, ich freue mich auf fünf spannende Teilnehmer und auf eine hoffentlich spannende Podiumsdiskussion zum Thema Open Source, GIS und Open Data im Spannungsfeld zwischen Cloud, Datenschutz und digitaler Souveränität. Ähm, ja, ich habe sowas tatsächlich noch nie gemacht, obwohl ich schon sehr viele Rollen auf einer Foskis eingenommen habe, aber irgendwann ist es immer das erste Mal. Ähm, vom Format her wird das eigentlich so sein, dass ich gleich die äh, Podianten, so mag ich sie mal nennen, äh, bitten werde, nacheinander sich selber kurz vorzustellen, Da muss ich das nicht machen, und ähm, dass äh, die vielleicht in dem Rahmen schon mal ein kurzes Statement in Bezug auf äh, das Thema letzten Endes abgeben. Ähm, ihr könnt hier im Chat immer Fragen stellen, natürlich entweder direkt an, an einen der Podianten, dann würde ich euch bitten, das auch entsprechend äh, niederzuschreiben oder eben auch ans Podium. Ich werde die Fragen dann hier weitergeben und hoffen, eine große Diskussion in Gang zu bringen ähm, für den Fall, dass da nicht so viel kommt, beziehungsweise auch, um das vielleicht so ein bisschen auch zu richten, haben wir auch ein paar Fragen vorbereitet. Je nachdem würde ich die dann einfach auch ans Podium stellen und ähm, ja, dann freue ich mich drauf und würde ganz neutral, ähm, ich gehe einfach die Reihe entlang und würde den Arnulf bitten, sich zuerst vielleicht vorzustellen. Ja, hallo, mein Name ist Arnulf Christel und ich bin so alt, dass ich noch den ersten Mosaik-Browser kenne. Der eine oder andere erinnert sich da vielleicht noch dran. Und ich bin ein bisschen entsetzt, dass wir wieder es geschafft haben, eine weiße alte Männerrunde hinzubekommen. Aber das ist wohl so in solchen Runden. Ich wäre jetzt gerne eine junge Frau, aber das ist leider nicht drin bei mir. Nicht mehr. Ähm ja, damals dachte ich, dass Weltfrieden, Wohlstand und Zufriedenheit das Ergebnis des Internets sein wird. Die Realität heute und ganz massiv leider auch ganz aktuell die ukrainische Situation lehrt mich eines besseren. Ich glaube aber trotzdem, dass wir auch viel Gutes davon haben werden. Jetzt habe ich diesen seltsamen Standpunkt, dass ich denke, dass Computer und Netzwerke per Prinzip offen sind. So wie es auch soziale Gesellschaften und Interaktionen ist und deswegen eine Sicherheit da ganz unmöglich ist. Und mein wichtigster Beitrag hier ist, dass wir deswegen vor allen Dingen Heranwachsenden und jungen Menschen beibringen, wie sie mit digitaler Offenheit umgehen. Dass sie also eine Souveränität entwickeln, wie man denn damit umgeht, dass alles offen ist und dass alles bekannt ist. Wir kriegen das nicht mehr weg. Ich glaube, das ist eine Utopie. Man kann sich ganz abschalten, aber dann sitzt man allein im Wald. Das funktioniert nicht mehr. Deswegen also der Appell sagt den jungen Leuten, wie es funktioniert und helft ihnen, da einen Weg zu finden durch dieses digitale Dickicht. Das war es von mir. Danke, Arnulf. Ich denke, da werden wir sicherlich auch später noch mal kurz thematisieren können. Auch das Thema mit der Weißen Männerrunde äh, wurde im Vorfeld ja schon ein bisschen diskutiert. Wenn ich die Reihe weitergehe, würde ich den Frank bitten, sich vielleicht kurz vorzustellen und sein Statement abzugeben. Genau, Frank Haliczek ist mein Name. Ich freue mich heute hier zu sein. Ich kann leider auch meinen kleinen Beitrag zur Diversity hier leisten, wie schon äh, erwähnt. <lacht> äh, aber ich habe so ein bisschen Background, was ähm, Open Source und föderierte Systeme und Cloud-Technologien angeht. Ich mache seit ähm, den 90ern schon IT und Open Source. Ähm, war ganz lange im KDE-Projekt äh, engagiert, auch im Vorstand tätig und ähm, habe dann Uncloud äh, gegründet und dann etwas später Nextcloud als äh, Nachfolger. Ähm, die Motivation dahinter ist eben, ähm, wie gerade auch schon erwähnt, ähm, eine Möglichkeit zu schaffen, dass wir alle über das Internet äh, zusammenarbeiten, Kommunizieren, scheren, kollaborieren können, äh, ohne dass es diese zentralen, äh, bösen, äh, großen Cloud-Instanzen, großen Software-Service-Anbietern äh, benötigt. Das Ganze eben dezentral Peer-to-Peer, -peer, Federated. Ähm, genau. Und ähm, weil es eben ein, ein Missverständnis ist, dass man irgendwie nur dank Google und Microsoft und Amazon wie das Internet vernünftig nutzen kann, das ist äh, nicht der Fall. Das geht auch mit Open Source und Clouds können auch dezentral sein. Deswegen freut ich mich jetzt besonders hier zu sein. Danke, Frank. Dann würde ich als Nächsten in der Runde den Christoph bitten. Ja, hallo, äh, ich bin Christoph Hormann. Freiberufler, ähm, Quereinsteiger, kein Programmierer. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit äh, konkreten Anwendungen, Prozessentwicklung, Beratung im Bereich Geovisualisierung, äh, Satellitenbildverarbeitung. Und ähm, mein Schwerpunkt, den ich hier eigentlich einbringen möchte, ist äh, die Anregung, dass wir über die zentralen Themen, mit denen sich der Voskis und die Konferenz ja beschäftigen. Offene ähm, Daten, freie Software im Bereich Geodatenverarbeitung hinaus ein bisschen den Blick über den Teller ranwerfen, dass wir das nicht zu sehr auf diese Formalie und diese relativ engen Themenbereiche beschränken, sondern wieder der auf wie im Grunde genommen auch schon angedeutet hat, den gesellschaftlichen Kontext mit betrachten und äh, die Notwendigkeit, dass wir auch in der Gesellschaft offen sind, offen werden, in der Arbeitskultur, in den Unternehmen, wie auch in den Institutionen. Und da sehe ich eigentlich jedes Mal auf der Foskis immer noch ein gewisser Kulturelle Differenzen, Reibungsprobleme, dass Arbeitskulturen gerade in größeren Unternehmen oder Institutionen halt oft sich schwer tun mit den kulturellen Aspekten der offenen Daten und offenen Software. Das klingt ist ein bisschen abstrakt, deswegen vielleicht noch einen konkreten Punkt, den ich zur Diskussion stellen möchte. Die Frage, wie wir als Gesellschaft mit langfristig den offenen Zugang zu freien Geodaten sicherstellen wollen. Ähm, das ist aus meiner Sicht ein relativ großes Problem und in der analogen Welt haben wir da im Grunde genommen eine relativ etablierte Institution, die öffentlichen Bibliotheken, öffentlichen Archive und wir haben im Grunde genommen kein Äquivalent dafür in äh, der digitalen Welt und das ist ein großes Problem und viele machen sich das vielleicht gar nicht so bewusst, weil ähm, sowas so an Geodaten von einer kleineren Behörde oder dergleichen, vielleicht ein paar hundert Megabyte an Shapefiles und dergleichen, äh, zur Verfügung gestellt werden. Das ist jetzt nicht das, worum es geht bei mir, sondern die Frage, was machen wir mit den wirklich großen Datenmengen? So ein typischer Erdbeobachtungssatellit produziert in der Größenordnung locker ein Terabyte oder mehr pro Tag. Und das ist ein Volumen, wo wir nicht sagen können, das machen wir einfach so mal nebenbei und ähm, wenn wir uns dann nicht ernsthaft Gedanken darüber machen, wie wir damit im großen Stil in unserer Gesellschaft umgehen, dann haben wir in ein paar Jahren spätestens die Situation, dass wir im Grunde genommen mehr Daten haben, die grundsätzlich zwar offen verfügbar sind, weil sie am von jemanden öffentlich zur Verfügung gestellt wurden, aber die praktisch eigentlich nicht mehr zugänglich sind. Und dass dieser Umfang von solchen Daten, die, die schon außen vor sind, den tatsächlich praktisch verfügbaren Umfang offener Daten im Bereich Geodaten übersteigt. Also das als Thema für die Diskussion von meiner Seite. Danke. Danke, Christoph. Ich denke, da kommen wir sicherlich noch mal drauf zurück. Den Marco würde ich ja. gerne als nächstes bitten in der Reihe. Danke. Dritter Tag Foskis-Konferenz, dritte Vorstellung. Ähm, deswegen eigentlich müssten mich die meisten Zuhörenden und Zuschauer ja sowieso schon kennen von gestern Abend oder vom, von der Keynote. Ich arbeite beim Bundesamt für Strahlenschutz und wir haben einfach in den letzten Jahren äh, erstmal nur unter einer Open Source Strategie ein Notfallschutzsystem neu entwickelt, das auch mittlerweile in Betrieb ist, das alte Proprietäre abgelöst hat und ähm, durch den Koalitionsvertrag jetzt und auch den Initiativen auch auf Bundesebene ist eben das Thema digitale Souveränität äh, gerade so in aller Munde und sorgt bei uns irgendwie dafür, für das Aha-Erlebnis, ah ja cool, das was da irgendwie so gefordert wird, das machen wir doch irgendwie schon. Allerdings möchte ich da auch sagen, digitale Souveränität ist natürlich ein bisschen mehr als nur Open Source einzusetzen oder auch zu entwickeln und das ist auch ein Punkt, und wo wir dann festgestellt haben, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, ist dann der Prozess, den wir jetzt in unserer Behörde vollzogen haben, an einem letztendlich großen, aber doch nur an einem vielschichtigen Projekt, ist das eigentlich auf die ganze Behörde übertragbar, haben uns dann mit dem Thema digitale Souveränität weiter auseinandergesetzt und ein Reifegradmodell entwickelt, das wir erstmal für uns selbst, für unsere Organisationseinheit angewendet haben, festgestellt haben, oh ja cool, wir sind da ja schon ziemlich gut, wenn man das Modell selbst entwickelt, muss man sich natürlich auch da Kritik gefallen lassen, ob das nicht eine gewisse Färbung hat. Aber wir sind gerade dabei, dieses Reifegrad-Modell zu prüfen, das sozusagen sagt, hier, wie sieht es denn eigentlich mit der digitalen Souveränität aus? Welche, in welchen Facetten möchte ich digitale Souveränität bis zu welchem Stand auch erreichen? Und welche Maßnahmen, ganz konkrete Maßnahmen kann ich denn dann ähm, ergreifen, die ich dann tatsächlich umsetze? Und da werden wir dann sicherlich noch dazu kommen, was denn so die Möglichkeiten sind. Wir hoffen, dass dass wir dieses, dieses Werkzeug, das wir letztendlich entwickelt haben, auch ähm, jetzt erstmal noch bei uns in der Behörde im BFS noch ein bisschen nachskalieren können, aber unsere Zielsetzung ist es dann auch, über unsere eigene Behörde hinaus zu tragen und vielleicht auch andere ähm, so die Hoffnung, ähm, dieses Werkzeug so bereitzustellen, ja, dass andere auch das Thema digitale Souveränität dann auch mal in einer Art und Weise anwenden können, dass Sie sagen können, was sind denn die konkreten Maßnahmen, um die wir unternehmen können, um das zu erreichen, wo wir hinwollen. Damit vorausgesetzt, dass wir überhaupt die digitale Souveränität auch umsetzen und leben wollen, ähm, das hoffe ich, da kommt natürlich der Idealismus von vielen Jahren, Foskis Arbeit und auch Foskis Konferenz durch, da bin ich sicherlich keine neutrale Person. Danke. Ja, danke Marco erstmal für das erste Statement. Und der letzte, aber nur zufällig, weil ich nur der Reihe nachgegangen bin, ist der Sebastian aus Potsdam. Vielen Dank, Tell. Genau, ich bin Sebastian Meyer, Professor an der Fachhochschule in Potsdam. Bin auch ein bisschen Quereinsteiger, bin nämlich eigentlich Designer, der dann quer sozusagen in die Kartografie und in die Geoinformatik reingekommen ist. Und bin wie einige andere auch hier auf der Konferenz auch Teil der Deutschen Gesellschaft für Kartografie und freue mich da immer so ein bisschen die Brücke auch zwischen den verschiedenen Vereinen schlagen zu können. Genau, und ich möchte mich eigentlich auch dem anschließen, was Arnold am Anfang so ein bisschen gesagt hat, wenn wir über digitale Souveränität sprechen, vor allem individuelle Souveränität, dann geht es vor allem ganz viel darum, Kompetenzen zu vermitteln. Deswegen finde ich es eigentlich noch wichtig, wenn wir hier über Open Source und Open Data sprechen, dass eigentlich auch sowas wie Open Educational Resources gerade im Bereich auf Open Source und Open Data auch hier eigentlich in die Diskussion mit reingehören. Nämlich neben den offenen Lösungen, neben den offenen Werkzeugen brauchen wir natürlich auch die Vermittlung, wie man diese Werkzeuge richtig einsetzen kann, wie man einen Mehrwert aus offenen Daten generieren kann für die Menschen dort draußen und sehe das halt auch als einen ganz wichtigen Teil, wenn wir über digitale Souveränität in unserer Gesellschaft sprechen. Vielen Dank. Ja, danke, Sebastian. Jetzt habe ich als Moderator ein kleines Problem, weil die Diskussion geht mehr über Kuchen und Frisuren von alten Männern, aber ich springe mal ein und würde vielleicht doch etwas ad hoc gerne voran die Frage stellen, auch ans Podium, das wurde jetzt von zwei Leuten ja angesprochen, digitale Souveränität in Bezug auf Individualitäten. Der Sebastian hat das noch ein bisschen in den Kontext gerückt, Open Data, Open Source, aber auch Open Education. Ich würde gerne von euch mal eine Idee darüber hören, Ihr Ideen habt, wie man das denn konkret angehen kann, umsetzen kann, ob es da vielleicht auch schon Dinge gibt, äh, ob das irgendwelche Communities sind oder Ähnliches. Ich denke, da könnten wir mal mit einsteigen. Jetzt, jetzt traut sich keiner, dann fange ich einfach mal an. Also ich glaube, also zum einen ähm, finde ich, dass die in der Geo-Community es einfach schon ein riesen, also ganz viel Partizipation gibt, solche Inhalte zu erstellen. Also ähm, ob es irgendwie die verschiedenen Plattformen sind, wo Fragen rund um GIS beantwortet werden und dergleichen. Es gibt diverse offene ähm, Videoportale, wo irgendwie Tutorials bereitgestellt werden. Also ich glaube, da passiert schon ganz viel. Ich glaube, interessanter wird es tatsächlich noch eher so auf der Alltagsebene. Und da fehlt meiner Meinung nach noch viel. Wir hatten vorhin schon mal von den Bibliotheken gehört. Mit denen hatten wir zum Beispiel in Berlin eine spannende Kooperation, wo wir überlegt haben, wie man in den Bibliotheken zum Beispiel Fortbildungsprogramme für Bürgerinnen etablieren kann, um Themen der Digitalisierung ähm, dort auch zu platzieren und Zielgruppen anzusprechen, die man halt sonst klassischerweise nicht über Tutorialseiten oder sowas ansprechen kann. Also ich glaube, da ist es auch nochmal spannend, wie wir da als Community weiterarbeiten können in die Richtung. Ja, ich würde auch gern den den Punkt ähm Open Data an der Stelle tatsächlich noch mal ein bisschen mit einflechten wollen, weil meiner Ansicht nach auch so die Initiativen, Open Data stärker zu leben, da auch ganz ganz essentiell sind. Da wird ja eigentlich sogar auch aus politischer Sicht ein bisschen was gemacht, wo Online-Zugangsgesetz eigentlich auch den Behörden auferlegt, hier, ihr müsst publizieren und die Sachen auch zur Verfügung stellen. Das ist ein wichtiger Impuls einerseits, aber da ist es natürlich ganz wichtig und da ist, glaube ich, auch eine Institu Institution wie der FOSKIS gefragt oder die Communities, dass das nicht dazu führt, dass irgendwelche Insellösungen geschaffen werden ähm, im Rahmen der Förderung, die durchs OZG zum Beispiel da ist, sondern dass da wirklich auch Sachen zur Verfügung gestellt werden, von der die Bevölkerung dann auch profitieren kann, die genau dann äh, genommen werden kann, um, um die weiteren Schritte gesellschaftlich ähm, zu initiieren. Den Vorteil, den wir haben in der GIS-Community, ist, dass wir hier ein sehr großes Set an Standards haben. Ähm, Offene Standards, internationale Standards, ähm, die Referenzimplementierungen stammen aus dem Open-Source-Bereich. Eigentlich ist das ideal, um an der Stelle zu sagen, hey, that's it, das muss doch eigentlich ein Selbstläufer sein. Was ich mich selbst dann auch immer frage, ist, wie weit geht das dann? Äh, ist ja immer so auch die Frage, so äh, findet man Daten überhaupt als Bevölkerung, Wenn ich für jedes Thema eine einzelne äh, URL kennen muss, dann funktioniert das an der Stelle auch nicht. Kommen wir in dem Bereich vielleicht zu den Catalog-Services noch ein bisschen weiter Richtung föderierte Services und so weiter. Ähm, das sind Sachen, die mich da auch bewegen. Gut, ich könnte vielleicht in die Thematik noch eine Frage aus dem Podium einflechten. Das passt, glaube ich, ganz gut zum Thema. Ähm, da ist die Frage gestellt worden, sollte Foss nicht ein Schulfach sein? Ich bin für freiwilliges Open Schuljahr mit Open Source, Open Data, Open Map und Open Education, damit jeder dies kennenlernt und einen Beitrag leistet. Mhm. Ja, ich habe ja im Chat gerade schon kurz geantwortet. Ich halte das für ausgesprochen wichtig, so wie überhaupt, dass äh, die Schulausbildung äh, revolutioniert werden sollte. Ich sage extra revolutioniert, nicht evolutioniert, weil wir evolutiv zu einem perfekten Materialismus gekommen sind, wo es nur noch um Wissen reinfressen und dann bei der Prüfung rauskotzen geht. Diesen Begriff Wissensbulimie habe ich nicht selber erfunden, sondern den haben mir 15-Jährige gesagt. Die sagten, sie haben dem schnauze voll davon. Sie wollen das nicht mehr. Und sie wollen eigentlich Dinge lernen in der Schule und auch später im Studium, die sie dann fürs Leben auch gebrauchen können. Da verfehlen wir, glaube ich, in der Bildungspolitik gerade ganz erheblich. Und da passen auch so Dinge rein wie ähm, digitale Souveränität. Das muss einfach da schon verankert werden. Und im Moment ist es aber so, dass unsere, ähm, unsere Gewohnheit, mit dem Handy durch die Gegend zu gehen und nichts anderes mehr zu machen, nur noch eine Gewohnheit ist, wir das gar nicht hinterfragen. Das ist, denke ich, schon ein großes Problem. Ähm, ja, ich mache mal, mach mal da Stopp an der Stelle. Ja, vielleicht von mir auch noch. Ähm, ich bin natürlich jetzt weniger Spezialist in dem Thema äh, als alle anderen hier. Aber ähm, ich finde die Idee, den Ansatz äh, Open Data und Open Source äh, früher äh, in den Schulen zum Beispiel äh, zu, zu lernen, zu richten, auch super wichtig. Äh, ich glaube, da geht es hauptsächlich auch um, um das Schaffen von einem gewissen Mindset. Weil bei ähm, physikalischen Gegenständen ist es ja so, dass wenn man sie mit anderen teilt, dann hat man in der Regel weniger als zuvor. Und das ist ja bei Open Data und bei Open Source nicht so. Das heißt, da eigentlich so dieses das Bewusstsein schaffen, dass wenn man seine Informationen, seine Daten und auch seine sein, sein Software mit anderen teilt, dass man dabei nichts verliert, sondern eigentlich nur gewinnt. Ähm, das merkt man immer wieder, dass es für viele Menschen in der Industrie, in der Politik und anders oft noch nicht so richtig verstanden ist, dass Scheren äh, eigentlich eine gute Sache ist. Das sollte definitiv mehr unterrichtet und mehr gelehrt werden. Ja, also ähm, ich würde eigentlich gerne meinen Punkt, den ich aus dem Eingangsstatement gemacht habe, einbringen, dass... Ähm, die nicht zu sehr auf die Formalien schauen sollten. Also einfach die Formalien, die wir machen, das jetzt als Schulfach allein wird nicht so viel bringen, weil ja es ein, eine Kultur ist, die letztendlich vermittelt werden muss durch Leute, die in einer Form damit schon involviert sind. Und wenn wir jetzt einfach nur den Lehrern sagen, hier macht das jetzt mal als Lehrplan rein, und der Lehrer ist nicht involviert in der Idee. Äh, was freie Daten und freie Software bedeuten, dann bringt das relativ wenig, sodass ich da fast sagen würde, man sollte eher bei der Lehrerausbildung einsetzen, als bei gleich sozusagen das äh, Haus vom Dach her anfangen zu bauen und das gleich als Schulfach andenken. Also, ähm spricht nichts unbedingt dagegen, da es vom Ende her zu denken, aber ich glaube, dass da vor allem auch in den Vorstufen, in Bereich, äh, in die Lehre generell, die Kultur offener Daten, freier Software reinzubringen, äh, mindestens genauso wichtig wäre. Ähm, vielleicht noch so, also ich, ich bin eigentlich auch bei allem dabei, aber an manchen Stellen würde ich es tatsächlich noch ein bisschen pragmatischer sehen und würde sagen, dass wir weniger FOSS in der Schule oder als, als Kompetenz brauchen, sondern es natürlich eigentlich Digitalkompetenzen Kompetenzen sind, die wir brauchen, die zum Teil so ein bisschen unabhängig eigentlich. Ob es nachher Open Source ist, ist mir dann fast schon egal. Es braucht einen kritischen Umgang mit Daten. Es braucht einen kritischen Umgang mit Software und Lösungen und Plattformen. Und ob es dann nachher Open Source ist, ist mir dann fast schon egal, solange die entsprechenden Kompetenzen erworben werden bei den bei den Menschen und weniger, mit welcher Software es dann tatsächlich gemacht wird. Till, ich glaube, dein Mikro ist aus. Ach, großartig. So, Dankeschön. Zwei Bildschirme. Digitale ähm, Kompetenz. Digitale Kompetenz, habe ich auch gerade gedacht. Ähm, hier war noch eine Frage im Podium, die passt, glaube ich, ganz gut da rein, wo wir gerade stehen. Da ist die Frage gestellt worden, inwieweit können die Kollaborationsformen und Tools aus dem Bereich Open Source in andere Bereiche der Gesellschaft übertragen werden? Ich denke da zum einen an Entwicklertools für kollaboratives Erstellen von Code, Text, Daten, Wissen, aber auch an die Menschen und ihre Zusammenarbeit in Organisationen und Teams. Da war jetzt noch der Nachweis. Ich denke, Marco, da wüsste noch was zu sagen. Behörden sind sicher speziell. Also tatsächlich würde ich da gerne nachfragen äh, an die Person, äh, die diese Frage gestellt hat, was an Behörden denn da speziell ist, außer vielleicht der entsprechenden Verwaltung, die dahinter steckt. Aber letztendlich ist es doch so, äh, dass es bei einer Behörde auch nicht großartig anders ist, wie vielleicht bei einer Firma, äh, dass es natürlich irgendwo eine Leitung gibt, die auch Richtlinien und oder Regelungen vorgibt, wenn man das auf die digitale Strateg äh, Souveränität Übertragen heißt das, das muss an der Stelle auch gewollt sein und in die gängigen ähm, Richtlinien, in, in die Strategien, Gesamtstrategie auch von der Behörde mit rein äh, fließen. Und von unten brauche ich natürlich Leute, die das Ganze auch irgendwie innovativ vorantreiben. Und da glaube ich, sind Behörden schon so weit, dass äh, sie den, den Raum haben, wenn jemand hier diese Initiative ergreift und ähm, praktisch auch hinter so etwas steht. Ähm, was fehlt dann möglicherweise ist ähm, aus diesem, ja, Elfenbeinturm ist es ja eher im Hochschulbereich, aber aus diesem Ganzen auszubrechen und ein bisschen mehr über die Pflicht hinauszugehen und äh, für etwas. Äh, für, von dem man überzeugt ist, dann auch kämpfen zu wollen, sich dafür, dafür einzusetzen. Das ist vielleicht etwas, wo ich sage, da gehört manchmal der Mut dazu. Und dazu möchte ich auch im Behördenumfeld ermutigen. Gut, aber es war natürlich nicht nur der Marco angesprochen. Ja, also ich würde im Grunde genommen da genau zustimmen. Eigentlich sind die Behörden fast schon das Musterbeispiel, wo man sagen würde, da, da könnte man durchaus was machen. Also ähm, wird man vielleicht den anderen Aspekt reinbringen, weil ja Anfang der Diskussion bei der ähm, beim Panel halt die Idee der großen kommerziellen Plattformen und der Problematik dahinter war. Das ist ja oft ein Problem in unserer Gesellschaft, dass wir äh, für digitale Beteiligung und dergleichen, Kommunikation zwischen Bürgern und staatlichen Institutionen halt im Grunde genommen nichts anderes haben als die, die großen kommerziellen Plattformen, weil das die Plattformen sind, wo die Bürger sich halt bewegen, aber gleichzeitig natürlich von staatlichen Institutionen da noch, noch stärkere Berührungsängste und durchaus begründet mit digitaler Souveränität und dergleichen sind. Und wenn wir da halt offene Plattformen schaffen könnten, dann wären eventuell durchaus staatliche Institutionen eher geneigt zu sagen, da gehen wir auch durchaus mal in den Kontakt mit den Bürgern, wenn wir so eine Plattform haben, wo wir dann nicht die Bedenken haben müssen, äh, dass das eben datenschutzmäßig und dergleichen äh, indiskutabel ist. Da würde ich vielleicht gleich direkt mal noch eine weitere Frage aus dem, aus dem Plenum mit reinwerfen. Die eigentlich genau darauf passt Die Frage ist wie kann man digitale Souveränität und Daten in der Cloud in der Praxis kombinieren? Ja da kann ich vielleicht was dazu sagen Das Problem ist ja eigentlich liegt ist ja schon ganz am Anfang beim Begriff Cloud selbst, weil wenn man sich ja fragen, was eigentlich Cloud bedeutet. In der Regel ist es ja ein Synonym inzwischen schon fast für Amazon und Google Clouds und Microsoft Clouds und so weiter. Aber eigentlich geht es ja hauptsächlich darum, Daten und Applikationen, ich sag mal, outzusourcen und von anderen, anderen Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, handeln und bearbeiten und, und betreiben zu lassen. Und wenn das eigentlich der Ansatz ist, dann ähm, widerspricht sich das eigentlich nicht. Ähm, man braucht einfach nur bestimmte Voraussetzungen. Also ich denke, erstmal wäre es gut, wenn es nur, wenn es mehr als drei, vier Anbieter auf der Welt gäbe, wenn es einfach tausende von Cloud- und Hosting-Anbietern auf der Welt geben würde. Ähm, und wenn da dann mit der Kraft des Marktes oder auch gesetzlich oder wie auch immer sichergestellt ist, dass man auch zwischen den verschiedenen Anbietern hier und her wechseln kann. Ähm, und man auch ähm, hauptsächlich Open Source Software verwendet, so dass man eben schauen kann, ähm, was passiert hier eigentlich, wie, gibt es irgendwie Backdoors, wer greift auf meine Daten zu? Und man eben auch die Möglichkeit hat, dann im Zweifelsfalle es dann auch wieder aus der Cloud wieder zurückzuholen und selbst betreiben zu können, indem man dieselbe Software irgendwo auf einem eigenen Server irgendwo installieren kann. Also wenn diese ganzen, die ganzen Bedingungen, die ganzen offenen Voraussetzungen gegeben sind, dann ist ja Cloud Computing erstmal nichts Schlechtes. Ähm, es ist natürlich, wird nur schlecht, wenn es eben zu einer Monopolisierung äh, führt und dadurch ähm, der einzelne Nutzer dann eingeschränkt wird in Funktionalität und Preis, Datenschutz und weiteren Dingen. Ja, vielleicht ergänzend dazu, ich denke auch, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Nextcloud nimmt, die auf dem Server verschlüsseln kann, dann kann das durchaus auf einem Server liegen, irgendwo in der Cloud sogar in den USA, hätte ich kein Problem damit. Aber ich bin der Betreiber und ich weiß, wer da reinkommt und wer da rauskommt. Und ich weiß, dass die Daten, die da drin sind, nicht von irgendjemandem zu dritten, kommerziellen oder politischen Zwecken noch genutzt werden. Und das ist ja das eigentliche Problem, dass wir nicht wissen, wer unsere Daten nutzt, wenn wir WhatsApp, Gmail und so weiter benutzen. Und das ist eigentlich das Problem, dass man denkt, naja, jetzt haben wir, ich habe die Cookies alle weggeklickt, jetzt bin ich nicht mehr trackbar. Das ist ja nicht so. Deswegen fürchte ich, dass die DSGVO und Cookie-Richtlinie und so weiter furchtbare Augenwischer heißt, die uns in einer Sicherheit wiegt, die da gar nicht ist. Wir haben dort keine Sicherheit, außer wir sind in einer Community, in der wir wissen, wer was ist. Und da spielt Vertrauen eine ganz große Rolle. Ich bin auch äh, in einem Verein und da sind wir halt 100 Leute und ich kenne die alle und da betreiben wir eine Nextcloud und wir wissen, das ist wirklich unser Zeug auf unserem Server. Auf dem Server ist alles verschlüsselt. Wenn der Server weg ist, dann, oh gut, vielleicht kann man es so irgendwie knacken, aber so wichtig ist es jetzt auch nicht. Aber selbst da ist es so, dass das auch irgendwann dann doch jemand sehen könnte. Und das muss einfach klar sein. Da gibt es keine ultimative Sicherheit, egal ob wir jetzt in der Cloud sind oder in der eigenen Cloud oder sogar auf dem eigenen Rechner. Aber, und ich denke, das ist wichtig, die Cloud an sich ist nicht böse oder schlecht, sondern was böse und schlecht ist, ist die Monopolisierung und die großen Konzerne, die das nutzen aus einem einzigen Interesse heraus, nämlich noch mehr Blödsinn zu verkaufen, den eigentlich kein Mensch braucht. Und das ist ja, was im Moment gerade passiert. Es ist ja wirklich die Marketing-Künstliche Intelligenz, das ist die, wo das am meisten eingesetzt wird. Das ist so, wie das Internet groß geworden ist. Wisst ihr, womit das Internet groß geworden ist? Ich traue mich das gar nicht hier zu sagen. Hier sind zwischen den weißen alten Männern hier könnte man das, aber Pornografie hat das Internet groß gemacht. Das ist, warum es das gibt. Und man muss sich mal fragen, was ist eigentlich das, was das befeuert? Und Im Moment ist eben... Die künstliche Intelligenz, AI und so weiter, wird befeuert von dem Drang, noch mehr Sinnloses zu verkaufen an noch mehr Leute und noch mehr ähm, Geld zu konzentrieren auf einen kleinen Punkt, nämlich Amazon oder was es jetzt eben auch ist. Das ist das eigentliche Problem. Und vielleicht können staatliche Sanktionen wirklich dazu führen, das zu zerschlagen. In den USA hat man das mit Bell und AT&T alles ja schon mal gehabt. Aber das hat es schon lange nicht mehr gegeben. Mal gucken, vielleicht ist das wirklich was, was ansteht. Aber das ist eigentlich auch wieder ein, ein, ein Marketingproblem ein Stückweise. Bei Nextcloud beispielsweise haben wir ähm, äh, einige ähm, Machine Learning, äh, neuronale Netze integriert, Künstliche Intelligenzfunktionen und das läuft, wenn man das möchte, auf so einem Raspberry Pi geheim, auf so einem Mini-Rechner. Also, dass viele Menschen denken, ähm, KI äh, ist die Zukunft und das bekommt man aber nur, indem man seine Daten bei Amazon hochlädt oder bei Google oder bei Amazon, weil selbst kann man das nicht. Das ist natürlich das ist ein Marketingproblem. Ja, so. ja, es ist ja sogar so, dass jetzt Fernseher ja schon nicht mehr richtig ausgehen, die Kamera weiterläuft und über face noch weiß, wer da gerade im Zimmer steht oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Nein, ich bin mir ganz sicher, dass ich das nicht will dass egal welches <lacht> Foto ich nehme, dass Apple da gleich guckt, wer das denn ist und das dann einsortiert in der richtigen Familie. Ist ja ein toller Service, aber was machen die da hinten noch mit diesen Daten? Und das weiß ich nicht und das sagen die mir auch nicht. Und das ist nicht in Ordnung. Da gibt es ja auch Leute, die sich Alexa ins Wohnzimmer stellen, vielleicht, Also sonst keine Frau Begleitung haben. Ich habe noch eine Frage hier, ähm, die ist auch... Äh, ganz gut angekommen, glaube ich. Könnt ihr etwas zu Bundescloud sagen? Seid ihr auf dem aktuellen Stand? Es ist ja unsäglich, dass da Microsoft im Spiel ist, Klammer oder wahr. Und wie sieht es mit der europäischen Gaia X aus? Wie kann sich da die Open Source Community aufstellen? Da kann ich was dazu sagen, weil wir bei Nextcloud bei beiden Themen involviert sind. Allerdings habe ich da so ein Zeitproblem, weil ich da zu den Themen eigentlich Stunden reden könnte. Deswegen wäre es interessant, welcher Teilaspekt genau ähm, interessant ist aber vielleicht die, die ganz auf ganz hohe Flugebene den Überblick. Also es ist ja auf Bundescloud, also die, Verwalt, die Digitalisierung der Verwaltung, öffentlichen Verwaltung ist es ja so, dass da momentan hauptsächlich Microsoft-Produkte verwendet werden, also Windows und dann Microsoft Office. Die ganzen On-Premise, die, die normale Software, die man bei ähm, sich lokal installiert. Und die ganzen Produkte gibt es ja dann demnächst nicht mehr, ähm, sondern werden durch Cloud-Produkte ersetzt von Microsoft. Und da gibt es eine Deadline, ich weiß gar nicht genau, 2024, bis dann die entsprechenden Verträge auslaufen. Und ja, momentan gibt es da einen, einen Kampf, einen, einen kleinen Krieg zwischen den zwei verschiedenen Lagern. Die eine, die eine Seite, zu der auch Nextcloud gehört, die sagen eben, wir haben hier Open Source Produkte, die können das ersetzen, die sind genauso gut. Da gibt es ähm, Konsortien und viele verschiedene Produ äh, Projekte, wo wir gemeinsam versuchen, das voranzutreiben, ähm, ähm, ähm, als Alternative eben aufzustellen. Ähm, eben auch mit dem Argument, dass ja Microsoft, ähm, wurde gerade schon erwähnt, Dadurch, dass es dem amerikanischen Cloud Act unterliegt, auch und um, da das äh, Privacy Shield und Safe Harbor Agreements eben alle nicht mehr äh, gelten, ähm, nicht äh, legal betreibbar ist. Da sagt dann Microsoft ja kein Problem, wir geben jetzt die Software zu SAP und SAP äh, hostet es dann in Deutschland und damit ist es wieder sicher. Ähm, ja, also die Zusammenfassung ist, da gibt es momentan so ein Kräftemessen, auf der einen Seite eben halt Microsoft, auf der anderen Seite eben so die europäische Softwareindustrie, die sich da entsprechend aufstellen möchte. Und bei Gaia X ist es im Prinzip ja auch so. Es war ja auch die ursprüngliche Idee, wir können hier in Europa auch was mit Cloud. Wir können ja, haben ja gute Anbieter. Wir müssen uns nur zusammentun, uns auf gemeinsame Standards einigen und können dann entsprechende Cloud-Infrastruktur in Europa auch und müssen es nicht zwangsweise aus China oder USA beziehen. Ähm, ja, auch da gibt es momentan eben die zwei verschiedenen Ansichten. Die einen Menschen, die sagen, wir sollten das hier lassen mit der Software, mit der IT, wir sollten vielleicht noch irgendwie Autos bauen oder weiß ich nicht. Äh, ansonsten Software gibt es nicht in Europa, bezieht man einfach aus den USA. Und dann gibt es eben dann einen anderen Lager, das sagt, nein, das, wir können das eigentlich schon. Und man muss nur den den etwas kleineren Unternehmen, Open-Source-Communities, eine Chance geben. Das ist so die high Level zusammenfassung Gut, ich würde vielleicht eine kurze Frage zwischenschieben, die hier schon eine Weile rumliegt, vielleicht eine kurze Antwort von einem von euch. Wie und wann ist der Begriff digitale Souveränität entstanden? Ich traue mich da gar nicht zu sagen, aber auch da könnte ich was dazu sagen. Ja, <lacht> ähm, rein. ja also das ist auch wieder so ein Marketing-Ding. Ne? Also ähm, ich hatte, sagte ja schon, dass ich schon seit Mitte der 90er Jahren bei Open Source und freier Software involviert war. Ähm, die, die ganze Open Source-Bewegung ist ja entstanden aus dem Wunsch, heraus, seine, seine Applikation, seinen Computer, seine Daten selbst irgendwie unter Kontrolle zu haben. Ähm, um das zu erreichen, hat man dann die entsprechenden freien Softwarelizenzen geschaffen, GPL und weitere. Ähm, das war natürlich eine tolle Sache, aber das Problem war, dass man eigentlich sofort, wenn irgendjemand, Politiker oder Journalist gefragt hat, was ist dieses Open Source, war man sofort bei Softwarelizenzen. Und ja, also ich weiß ja nicht, wie, wie die anderen das sehen, aber es gibt wenige Dinge, die unsexier sind als Softwarelizenzen. Das ist ja wirklich dermaßen langweilig und kompliziert. Und dann hat man letztendlich die ganze Gesellschaft abgehängt. So, Open Source geht, Softwarelizenzen, langweilig, ich mache was anderes. Und der eigentliche Grundgedanke, dass es eigentlich darum geht, seinen Computer im Griff zu haben und zu wissen, was passiert da eigentlich und mit... Einblick zu haben und mit Dingen mitgestalten zu können, ist letztendlich durch dieses Software-Lizenz-Thema irgendwie zu Hintergrund geraten. Deswegen ähm, fand ich das eigentlich ganz gut, als dann der Begriff digitale Souveränität aufgetaucht ist. Vor, also ich habe ihn zum ersten Mal wahrgenommen, vor vier Jahren ungefähr. Der meint ja eigentlich fast dasselbe wie Open Source. Ja? Also beschreibt ja auch, dass man eigentlich in der Lage sein sollte, zu verstehen und zu kontrollieren und zu steuern, was mit den eigenen Daten und der eigenen Software passiert. Also eigentlich dasselbe wie Open Source, nur ein anderer Begriff, der, glaube ich, viel besser ist, der in der, der Politik und den Bürgern und der, der Presse viel besser beschreibt, warum eigentlich freie Lizenzen und freie Software eine gute Sache ist, weil das hat man eben sein digitales Leben wieder im Griff. Also zusammenfassend von mir wäre, ich weiß nicht, wie es andere sehen, eigentlich ist es fast dasselbe wie Open Source, digitale Souveränität, nur viel, viel besser kommuniziert, was eigentlich der Kern des Ganzen ist. Also ich denke für mich auch immer, dass hier digitale Souveränität ohne Open Source doch eigentlich gar nicht so echt geht. Und entsprechend finde ich den Begriff eigentlich auch toll, weil ich aber das Gefühl habe, er geht aber zumindest darüber hinaus, weil er natürlich so die digitale Nachhaltigkeit und die gesellschaftlichen Aspekte einfach auch mit, mit berücksichtigt, was ist Open Source jetzt, wenn man mal, da verfällt man einfach relativ schnell in die, in die Techie-Ecke, wenn man jetzt rein über, beim Begriff Open Source bleibt an der Stelle und deswegen finde ich den Begriff digitale Souveränität da tatsächlich auch ein ganzes Stück besser und, und, und geeigneter, das mitzudenken. Ich hoffe, dass es kein Buzzword wird und äh, sondern tatsächlich äh, aufgegriffen wird, weil eben mehr und auch gesellschaftliche Prozesse da dahinter stecken. Danke. Ja, danke an euch für die kurze Antwort. Christoph, noch vielleicht kurz, weil hier ist eine Frage, wenn ich die ja, nicht stelle, dann ich meine, darf ich hier nie wieder was machen. Kann kurz daran erinnern, dass äh, der Begriff Souveränität ja auch ähm, zu bedenken ist und jetzt äh, ähm, hänge ich vielleicht alle ab, wenn ich sage, wenn ich Karl Schmitz zitiere, mit äh, Souverän also wer über den Ausnahmezustand verfügt. Also die Idee in der Souveränität ist eigentlich, was, wer hat die Kontrolle, wenn die Regeln nicht mehr gelten, so wie bisher? Und ähm, viele mögen vielleicht sich überlegen, ah, das ist kein Problem mit digitaler Souveränität, ich mache halt einen Vertrag mit meinem Outsourcing-Dienstleister und der regelt das halt, aber wenn sich Google dann halt nicht an den Vertrag hält, was mache ich dann? Also so ein bisschen die Überlegung, was, wenn die Regeln nicht mehr so gelten wie bisher. Das ist eigentlich so ein bisschen der Kern hinter Souveränität. Ja, aber was heißt das denn für den Betrieb? Also konkret den Betrieb von irgendeiner Applikation in der Cloud. Das heißt doch, dass ich äh, auch meine Betriebsarchitektur so gestalten und aufsetzen muss, dass ich vielleicht aktuell tatsächlich äh, auf AWS oder Google Cloud oder so das Ganze rennen lasse, aber dass ich äh, das Ganze so generisch gestaltet habe, dass der Weg zurück, sprich ein Opt-out, auch kein Problem ist, dass ich es nötigenfalls auch bei mir Inhouse betreiben könnte, wenn ich halt die entsprechenden Hardware-Ressourcen habe. Das versuchen wir auch gerade mit unserem Notfallschutzsystem, weil wir natürlich hier am BFS so eine schwierige Lage haben. Wir haben mit unserem öffentlichen Geoportal äh, eine Anwendung, wo wir die Bevölkerung informieren. Nun ist, nun ist Radioaktivität jetzt nicht äh, die ganze Zeit ein sexy Thema, sondern es poppt immer mal wieder mit einem Spiegel Online-Artikel auf oder aktuell ist es natürlich relativ äh, Wichtig äh, und, und auch nachgefragt äh, bei den entsprechenden Diskussionen, die zum, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gerade äh, stattfinden. Und das heißt, wir sind an der Stelle auch immer so, ja, naja, eigentlich wäre es überhaupt kein Problem, das ganze Ding einfach immer nur in-house äh, laufen zu lassen. Aber wenn dann mal plötzlich ein mediales Interesse äh, da ist, dann haben wir plötzlich Anforderungen, die vielleicht sogar, wenn es in Deutschland selbst wäre, nur durch einen Hyperscaler ähm, abzudecken wären. Und dann muss ich sagen, Moment, ich brauche jetzt ein, ein Betriebskonzept, das mir beides irgendwie und am besten sogar irgendwie vorbereitet, umschaltbar innerhalb wir müssen dann nicht irgendwie in Sekunden, wir verkaufen ja keine Schuhe, umschalten, aber halt in überschaubarer Zeit sowas tatsächlich auch irgendwo anders an den Start bringen äh, kann. Ähm, da sind wir auch gerade mit einem Projekt dran, das irgendwie ähm, zu eruieren, wie generisch wir das Betriebskonzept dann tatsächlich realisieren können und müssen das Opt-out da auf jeden Fall mitdenken, weil wir uns, zwar wir können einen Cloud-Anbieter nutzen, aber wir dürfen nicht von dem abhängig werden, ja. Und dieses Szenario hat man ja bei Corona im Grunde genommen gut gesehen damals, als mit dem RKI, die dann total überfordert waren von dem Andrang. Und dann hat man halt auch wieder auf proprietäre Lösungen gesetzt. Nicht? Also es wäre halt gut, wenn das in der Zukunft vermeidbar wäre. Ich würde die Diskussion noch mal gerne ein bisschen in eine andere Richtung lenken. Hier ist eine Frage, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig erscheint. Sie hat sehr viele Votes bekommen. Ähm, ist FOSS nicht immer auch benutzerunfreundlich oder sind die Klienten nur zu doof? Sollten wir mehr Wert auf Endanwenderfähigkeit achten und auch unsere Sprache überdenken? habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Ich finde, dass man in der Grundschule schon Kommandozeile lernen sollte und weiß, wie das funktioniert. Und dann braucht man keine bescheuerte Nutzerfreundlichkeit, die mir sowas von auf den Keks geht, wenn ich aus einem Feld, auf einem Textfeld nicht mehr mit Copy, da irgendwie Copy-Paste was rauskopieren kann und das wird mir als Nutzerfreundlichkeit als JavaScript-Bibliothek verkauft und wiegt aber Megabyte nur im Browser, nur damit das so ist, dann kriege ich kalte Kotzen. Aber ich bin auch ein alter weißer Mann, insofern äh, vielleicht eine polarisierende <lacht> Meinung. Aber Kommandozahlen in der, Schu in der Schule lernen, finde ich ganz wichtig, unbedingt. Äh, Kommandozahlen finde ich nicht. auch toll. Aber ich würde schon sagen, dass wenn ein Mensch einen Computer nicht bedienen kann, dann ist wahrscheinlich der Computer hat irgendwelche Mängel. Also ich finde schon, dass äh, Open Source freie Software äh, bessere Usability äh, bieten sollte. Also das Image, was wir und auch ganz oft zu Recht immer noch haben, dass Open Source äh, Software bei, irgendwie automatisch aufgrund von irgendwelchen Naturgesetzen unbedienbar sein muss, äh, das ist ein Problem. Ich glaube, da müssen wir besser werden. Also genau, da würde ich auch nochmal ganz kurz, also ich finde nicht, dass wir in der Schule Kommandozeile lernen müssen, auch nach irgendwie 20 Jahren Kommandozeilen hasse ich sie nach wie vor. Ähm, ich finde schon, dass Usability ein total wichtiger Faktor ist und nicht jeder muss Programmierer werden, aber die Leute brauchen die entsprechenden Kompetenzen, um irgendwie Computer bedienen zu dürfen. Deswegen, ich glaube schon, dass wir das in der Schule brauchen. Wir brauchen irgendwie Digitalkompetenzen in der Grundschule schon wo auch Grundlagen dazu gehören, aber ich glaube nicht, dass jeder Programmierer oder Programmiererin werden muss und auch nicht jeder eine Kommandozeile bedienen muss und Usability ist auf jeden Fall ein ganz hoher Faktor, aber ich glaube, wir müssen ganz stark unterscheiden, wer sind eigentlich die Zielgruppen verschiedener Anwendungen. Also es gibt durchaus ähm, Geo-Anwendungen, die sind ganz klar für Expertinnen gebaut, wo Usability auf jeden Fall nachgeordnete Priorität spielt. Aber es gibt natürlich andere Anwendungen, die sich mehr an ein breites Publikum richten. Und ich finde, da müssen wir schon als Community auch weiter daran arbeiten, dass diese möglichst benutzerfreundlich werden. Wir sind ja ein Panel, da darf man ein bisschen kontrovers sein. Ne? Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir wirklich die Kommandozeile in der Kultur lernen sollten. ist ja, Die lernen ja, sogar mit drei oder vier Jahren im Kinderwagen schon mit dem Daumen irgendwie diese Handys zu bedienen. Die können das. Wenn wir das denen früh genug geben, dann kriegen die das auch hin. Ich habe im Moment das Problem, dass ich so eine Art hoher Priester bin, weil ich so viel mehr weiß als alle um mich herum. Und das reicht schon, dass ich informationstechnisch eine Art hoher Priester bin. Das kann auch nicht sein. Wir müssen dieses Wissen, das müssen wir demokratisieren, das müssen wir die Beite bringen. Muss ja nicht jeder können, das muss auch nicht jeder programmieren können. Aber es sollte jeder verstehen, was es denn bedeutet, ein Programm zu schreiben und welche Intention dahinter steckt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist wichtiger als äh, viel von dem, was im Curriculum heute in der Schule so ansteht. Also ich und, würde sagen, fast noch wichtiger als die Kommandozeile... Ja. Bitte, Sorry. Entschuldigung. Ich würde sagen, fast noch wichtiger als die Kommandozeile ist, dass eben jeder in der Schule mal 10, 20 Zeilen ein kleines Programm schreiben sollte, irgendwie so ein, ein Mini-Basic-Programm Mini oder irgendwas, um zu verstehen, was ist denn Software überhaupt? Also um zu verstehen, was kann denn Software besonders gut und was kann denn Software gar nicht? Und ähm, das ist besonders wichtig, durch diese ganze AI und Machine-Learning-Diskussion, wo viele Menschen ja denken, Software ist irgendwie, hat irgendwelche Superkräfte und hat irgendwelche ist irgendwie den Menschen überlegen und kann irgendwelche Dinge und da gibt es unglaubliches Vertrauen in die Software, weiß schon, was gut ist. Und ich glaube, wenn man das selber mal ein bisschen programmiert hat, dann weiß man, dass Software eigentlich ja nur das tut, was der Mensch sagt und es deswegen nicht intrinsisch irgendwie schlauer ist als der Mensch. Ich würde euch dann Frank und Arnulf gerne einladen. Wenn ihr meinen Sohn mal trefft, könnt ihr euch daran ja mal versuchen. Ich muss zugeben, ich bin daran gescheitert sowohl am Programmieren als auch in der Kommandozeile. Ähm, ja. Gut, jetzt wird der junge Mann bald 18, dann wird es wahrscheinlich eh vorbei sein. Ich habe hier noch eine Frage, ähm, die geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Ähm, warum haben Self-Hosted-Projekte so verhältnismäßig wenig Erfolg? Ist es einfach zu kompliziert oder scheitert es nur am Marketing? Was ist jetzt genau mit Self-Hosted-Projekte gemeint? Naja, sowas wie das, was ich da aufgebaut habe, vielleicht für den Verein mit den 100 Leuten und das erfordert halt eine gewisse digitale Kompetenz und ja, es wäre toll, wenn das leichter wäre, um nochmal die Nextcloud, das ist keine Werbeveranstaltung für die Nextcloud, aber ich nutze das und ich bin sehr begeistert davon, die haben das echt gut hingekriegt, aber da gibt es viel Open-Source-Software, die ist eben nicht so, die ist wesentlich hakeliger, um das hinzubekommen, also so ein Jitsi oder gar einen big button ans Laufen zu kriegen, da sind schon einige geschaltet und deswegen sind viele Schulen umgestiegen und nutzen jetzt irgendeinen Teams oder so einen Käse, weil sie nichts anderes haben. Und natürlich muss man irgendwie den Kontakt zu den Schülern aufrechterhalten. Das heißt, diese Selbsthosting-Fähigkeit, die hat auch mit Benutzerfreundlichkeit zu tun, aber jetzt nicht für den Endanwender, sondern für den, sage ich mal, Laienadministrator, der trotzdem in der Lage sein sollte, das bedienen zu können. Ich glaube, das ist, wäre meine Interpretation jetzt so von self hosting projekt aber da haben wir doch ja, in den ja. letzten Jahren echt einen Riesenfortschritt gemacht, gerade mit den mit den Hinwendungen, was jetzt dann in die Cloud gemündet hat, äh, mit der Containertechnik. Also ich meine, es war ja nichts einfacher irgendwie diverse Open Source Videokonferenzsysteme mal haben wir in der Behördenlandschaft ja auch bei uns dann gemacht. Corona ging los und dann wurde halt mal dieses und jenes äh, einfach mal an irgende auf irgendeinem Server als Container hochgezogen. Docker Compose abgeguckt. Ähm, leider ist es dann trotzdem verworfen worden, weil die IT nicht bereit war, dem System die nötigen äh, Hardware-Ressourcen zu geben vielleicht oder das zu dem Zeitpunkt noch nicht weit genug war. Und darum ist natürlich die Vergleichbarkeit unter Umständen auch ein bisschen schwierig. Aber über den, den Run der unterschiedlichen Videokonferenzsysteme wär, während Corona, ich glaube, da wird es noch irgendwann wissenschaftliche Arbeiten geben. Aber da haben wir doch tatsächlich viel mit gerade Containertechnik erreicht, dass der schnelle Einstieg das Ding auch echt mal zum Laufen bringen, ohne es installieren zu müssen, irgendwelche Abhängigkeiten, sonst was, ähm, da das, das irgendwie beachten zu müssen, da sind wir doch schon einen ganzen Schritt einfacher geworden, als es war und das geht ja besonders gut auch mit äh, mit Open Source Software. Schauen wir uns doch mal an, was zu den ganzen ähm, GIS-Projekten da ist. Jedes äh, Repository hat seinen Docker Compose und vielleicht äh, Dockerfile und Docker compose mit drin liegen, also das Ausprobieren ist doch nie so einfach gewesen wie jetzt. Ja, und es ist ja auch die Frage, was ist denn das Ziel? Also ich denke zum Beispiel jetzt nicht, dass jetzt zwangsweise jede jede Oma zum Sys-Admin werden muss und und jeder äh, wirklich einen Heimserver unter dem Tisch stehen haben muss. Das wäre natürlich so dann das, das Extrem. Jeder macht alles selbst. Aber ich wäre ja schon happy, wenn es einfach nur statt drei, vier, fünf großen Cloud-Anbietern einfach ähm, einige... 10000 oder 100000 gebe, dass, wenn jemand hat, wenn es jemand gibt in, im Fußballclub, der sich mit IT auskennt, dass der eben dann entsprechende Infrastruktur betreiben kann oder irgendein Unternehmen oder eine Uni oder eine Schule oder irgendjemand das, das, das würde ja schon reichen. Ich glaube, man muss es nicht wirklich, muss es nicht absolut jeder zum zum werden, aber mehr wie mehr wie vier fünf Clouds sollte es schon geben. Gut, ich würde gerne vielleicht die letzten Minuten noch mal nutzen, vielleicht noch mal auf einen Themenkomplex hinzuführen, den wir auch haben. Das Thema Open Data, was wir bis jetzt noch relativ wenig diskutiert haben. Der Christoph hatte das ja auch eingangs in seinem Statement schon gefragt, wie wir das als Gesellschaft eigentlich einen offenen Zugang zu freien Geodaten sicherstellen wollen. Ich habe mir auch aus aktuellem Anlass, weil ich das tatsächlich gerade auch als Fragestellung auf dem, auf dem Tisch hatte, aber ähm, wenn man jetzt mal so in, in Deutschland auf die Open Data Landschaft guckt, ähm, es gibt da ja mittlerweile Gott sei Dank relativ viel Seiten des Bundes oder auch der einzelnen Länder, aber es bleibt ja immer ein bisschen die Schwierigkeit eigentlich bestehen, sobald ich Geodaten von verschiedenen Bundesländern äh, Vielleicht auch gerade die nicht so ganz üblichen, hier ging es konkret mal um, um, um ähm, historische Ortofotos, äh, wenn ich die benutzen will, länderübergreifend, dann muss ich irgendwo anfangen zu suchen. Und das ist natürlich ein Umstand, der eigentlich auch immer irgendwo Aufwand und damit letzten Endes auch Geld kostet. Ähm, und das wäre jetzt mal äh, auch meine Frage an euch, auch vielleicht tatsächlich kombiniert auch mit der Frage, die der Christoph ja eingangs aufgeworfen hat. Ähm, ob es da aus eurer Sicht Ideen gibt, wie man, wie man der Sache entgegenwirken kann, oder auch, ob hier vielleicht auch speziell die Open Source oder Open Data Community ähm, ja, Lösungen bereitstellen kann. Also, wenn niemand anders antwortet, dann ich, weil ich ja auch auch angesprochen. Ähm, also, ich glaube eigentlich, dass das Problem nicht wirklich ist die Suche, weil das Problem der Indizierung und des Wiederfindens von Daten oder Dokumenten, das ist ja eigentlich technisch gelöst, nicht? Also jeder, der irgendwann schon mal wissenschaftliche Veröffentlichungen recherchiert hat, hat mit DOI zu tun gehabt, das geht genauso für Daten. Also ich glaube, dass da eigentlich nicht die Notwendigkeit ist, wir machen da jetzt irgendwie wieder ein Großprojekt und ein zentrales Portal oder dergleichen, ähm, das Problem ist eigentlich eher die Kultur in den einzelnen Institutionen, die die Daten veröffentlichen, glaube ich, weil ähm, viele von denen haben halt die Vorgabe, naja, das soll jetzt halt als Open Source rausgehen, äh, als Open Data rausgehen. Aber da ist halt kein Gefühl dafür, wie macht man das jetzt eigentlich oft oder äh, haben wir eigentlich ein Interesse daran, dass die Leute das überhaupt im großen Stil verwenden und dergleichen. Also ich glaube, da könnten wir als Foskis eine Menge Aufklärungsarbeit, Bildungsarbeit bei den Leuten leisten, wie man denn, äh, was der Mehrwert ist, wenn man das als äh, Open Data äh, zur Verfügung stellen und wie wir das tun, um diesen Mehrwert tatsächlich zu erreichen. Mit offenen Formaten, offenen Schnittstellen. Ähm, allein die Stabilität von einem, einer Zugangsmöglichkeit. Das Problem ist nicht nur das Suchen, das Problem ist auch, wenn ich vor einem halben Jahr mal Daten irgendwo gefunden habe und dann will ich irgendwie ein Update ja, das sind die Daten wahrscheinlich heute wieder vollkommen irgendwo anders, weil irgendjemand auf die Idee kam, ah, wir machen das jetzt ein bisschen anders und dergleichen. Also, ähm, ich glaube, dass da, was wir eingangs hatten, die die Bildung, die gesellschaftliche, ähm, dass die Gesellschaft als Ganzes mit der Offenheit mehr in Berührung kommt, mehr Wertschätzung dafür entwickelt, dass das eigentlich ein wichtiger Punkt ist. Genau, ich hatte das ja auch in meinem Vortrag schon so ein bisschen angedeutet. Also ich stimme da ganz zu. Also es fehlt halt einfach in der Verwaltung an Expertinnen, die tatsächlich Open Data richtig bearbeiten und bereitstellen können. Und wir haben die ganzen technischen Grundlagen, wir haben die Standards, wir haben die Methoden, aber sie müssen halt einfach in den Verwaltungen implementiert und genutzt werden. Und dann würde das auch irgendwie alles alles laufen. Ich glaube, um nochmal so ein bisschen auf die Frage zurückzukommen, was können wir als Community vielleicht auch leisten, also was ich immer wieder auch aus der Verwaltung höre, das ähm, war gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, was passiert eigentlich nachher mit den offenen Daten, wenn sie einmal draußen sind? Die Verwaltung wissen tatsächlich häufig gar nicht, was wir alles mit deren Daten Tolles machen. Deswegen, was ich wirklich nur jedem ans Herzen legen kann, wenn ihr irgendwas gemacht habt und wenn es auch nur irgendein kleines side Project ist, dann erzählt den Verwaltung davon. Die freuen sich darüber. Oh, äh, GAF-Data und auch viele ähm, Länder sammeln solche Projekte auch. Da gibt es dann Projektseiten, wo sowas dann auch mal präsentiert wird. Also ruhig auch mal Feedback geben, auch wenn man irgendwo Fehler findet. Ähm, in der Regel sind die total offen, die Verwaltungen, und korrigieren dann auch mal irgendwelche Daten, wenn man mit denen einfach mal Kontakt aufnimmt. Also das kann ich wirklich nur sozusagen jedem ans Herzen legen. Ruhig auch mal in die andere Richtung den Kontakt suchen und ähm, mitteilen, was man mit den Daten so macht. Gut, vielleicht die, die letzte Frage, wenn ich so einen Blick auf die Uhr mache, einen kleinen, ähm, die hier noch im Plenum war. Sollte man nicht auch die Einhaltung von Standards und die Ermöglichung von Interoperabilität stärker betonen, fordern und bewerben? Ihr habt das im Grunde genommen gerade schon beantwortet. Ich wollte es der Vollständigkeit halber doch nochmal hier reinwerfen. Vielleicht kann da einer nochmal oder zwei auch ein Statement zu abgeben. Ja, das ist super wichtig. Ähm wir haben vor ein paar Minuten die DSGVO kurz gestreift. Das denken viele DSGVOs sind hauptsächlich Cookie-Banner. Das ist nicht ganz richtig. Da gibt es noch viel mehr. Es gibt in der DSGVO gibt es zum Beispiel eine Pflicht zur Datenportabilität, die da festgeschrieben ist. Das heißt, da gibt es eigentlich die Anforderungen gesetzlich, dass es äh, jedes System, das eben erlauben muss, dass Daten exportiert werden und woanders wieder importiert werden, und das wiederum geht natürlich hauptsächlich oder eigentlich fast nur mit entsprechenden offenen Standards ähm, für die APIs und für die Datenformate. Ähm, das heißt, ähm, da gibt es schon eigentlich schon bisschen gesetzliche Grundlagen dafür. Es wird allerdings noch überhaupt gar nicht gelebt. Also das ist eine Sache, die, die muss eigentlich die noch viel besser werden. Aber ich würde da gerne mal die Frage aufwerfen, ob wir aus dem GIS-Bereich heraus, wo wir wirklich einen sehr hohen Grad an Standardisierung haben, was uns da ja auch wirklich privilegiert, ob wir da nicht aufs, tatsächlich realistisch auf sehr hohem Niveau äh, jammern und Verbesserungsbedarf sehen. Also ich bin mir nicht sicher, wie das eigentlich in anderen ähm, Fachabteilungen, Prozessen aussieht, die eben nicht hier über die Geostandards die Möglichkeit haben zu sagen, hier, ich mache WFS und gut ist ähm, und dann kann jeder irgendwie, hat, ist der Download-Service eh schon da. Also, da glaube ich, fehlt es auch in anderen Bereichen, das ist dann allerdings nicht mehr ganz so unsere Baustelle natürlich, fehlt es vielleicht auch an den nötigen Standards, um auch sagen zu können, hier, publish und sei glücklich. Ähm, und das führt dann, ich bin sehr gespannt, wie, wie die ganzen Initiativen, die aus der OZG-Förderung, also dem Online-Zugangsgesetz, aus der Förderung da rauskamen. Deswegen hatte ich in meinem Eingangsstatement gesagt, hier... Ähm, aufpassen, dass da keine Insellösungen entstehen. Ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass da eben Sachen dann publiziert werden. Ist ja nett, aber im Endeffekt ein ähm, technisches Grab werden, weil sie tatsächlich nicht vernünftig genutzt werden können, weil die Standards an der Stelle fehlen. Da bin ich mal sehr gespannt und halte unseren GIS-Bereich da tatsächlich für privilegiert. Das. Danke, Marco. Ja, ich gucke mal auf die Uhr. Ich, wir könnten, glaube ich, noch eine Weile weiterquatschen. Das ist ja immer sehr, sehr schön. Ich habe allerdings dem Sebastian Mayer versprochen, dass er hier noch ein, am Ende vielleicht doch noch mal ein bis zwei Sätze zum Thema weiße alte Männer sagen kann. <lacht> ähm, und das, das würde ich jetzt gerne noch mal wahrnehmen. Danke, Till. Genau, eigentlich haben wir es ja jetzt auch schon, eigentlich haben es alle schon fast angesprochen. Aber im Vorgang zu diesem Panel war es einfach schon mal Thema. Und ich dachte, dass wir es dann doch, vielleicht wenigstens kurz noch mal thematisieren, dass wir in der Foskis, ich meine, in so einem Abschlusspanel sollte man ja auch so ein bisschen zurück und nach vorne blicken. Ähm, was Diversität angeht, gibt glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben in der Foskis und deswegen einfach so von meiner Seite noch mal das zu thematisieren und auch den, den Wunsch zu äußern, dass wir als Community das, was wir vielleicht als Offenheit im Bereich der Software, als Offenheit im Bereich der offenen Daten, vielleicht auch auf uns als Community in Zukunft noch stärker anwenden und uns Mühe geben, den, die Diversität vielleicht noch etwas mehr zu erhöhen und mit Blick auf die nächste FOSGIS dort stärker daran zu arbeiten. Damit auch ein Aufruf an alle, an alle Teilnehmerinnen, die Interesse haben, sich hier einzubringen. Es gibt bereits, bereits einen Diskurs im Verein, sich hier auch gerne einzubringen und mitzuarbeiten. Und der ja, nicht nur eindimensional für Frau, Mann, sondern auch andere Formen der Vielfalt. Also die Nicht-Programmierer, die, was auch immer wir als Kriterium da anlegen. Gut. Ich kann vielleicht als Schlusssatz noch den Christian Strobel in Schutz nehmen, der auch die Runde hier zusammengestellt hat. Das ist ihm tatsächlich leider erst später aufgefallen, dass das vielleicht ein bisschen sehr asymmetrisch war. Aber es war sicherlich keine böse Absicht. Insofern denke ich, haben wir das Thema jetzt auch noch thematisiert. Ich danke euch allen. Das war äh, ziemlich kurzweilig, fand ich. Haben wir gut rumgekriegt die Stunde und wird jetzt an den Präsidenten, den Jörg, übergeben, wenn ich das richtig äh, im Blick habe. Dankeschön an alle, auch an die, die fleißig Fragen gestellt haben. Okay. Ja, vielen Dank, Till. Ähm, sehr interessante Diskussionsrunde. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon online zu hören bin. Ähm, ich vermute mal ja. Danke für das Kopfnicken. Genau, es kam zwischendurch der Vorschlag aus Hamburg vom, vom Wasser, dass man sowas ja auch mal als Podcast äh, fortsetzen könnte. Vielleicht dann auch noch ein bisschen diverser, wenn ihr noch Lust habt. Das kam ja gerade erst so richtig in Fahrt, das ganze Gespräch. Ähm, sehr schön und schade, dass es vorbei ist und ich habe jetzt die undankbare Aufgabe, euch da quasi bei Programmpunkt abzuwürgen.